Glaubst du an den Weihnachtsmann, glaubst du, dass eine Panda Maske von alleine sprechen, kann schon wieder eine Maske und geheimes Krämerei. Entschuldige bitte, was willst du denn nur sein? Sind du der zweite auf die sanfte Tour? Und fällt deine Maske, machst du gangster rap tour Oh Junge, ich komme auf dich echt nicht klar. Du bist so fremdlich steuer wie ein BB 8 Und ständig planlos das Kugellabyrinth. Bis du ins Loch fällst und dich keiner mehr kennt. Vielleicht hast du trotzdem auch deine guten Seiten. Schreib seine Texte selbst, doch lass es lieber bleiben nennt sich das eigentlich, was du von mir gibst? Selbst welche für Kinder haben man mehr Grips. Doch vielleicht bist du anders, als ich dich so sehe. Doch eines gibts dennoch, was ich nicht verstehe. Du verdienst dich dich Kohle mit dem Kindergesang. Der gab dir einen Vertrag, Mann, der gehört an den Strang. Doch schau ich mir an, wer deine Platten so kauft. Eine Horde von Kids, da geht man nicht da auf. Facebook WhatsApp und ein Zinn in Berlin hat die Werte ersetzt, nach denen wir damals lebten. Freunde hat man da noch persönlich gekannt, auch heute noch. Ich will die Hand. Aber gut, was soll's? Die Zeit ist halt vorbei. Ich besinne mich auf jetzt und fokussiere mich auf Schreiben von dem Text, der dicht ist, du Medienprolet. Ich hätte gerne einen Konter, wenn du weißt, wie es geht.